Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Videoblog und ich zeige euch heute ein neues Rezept. Jetzt, wo es so langsam Richtung Winter reingeht, finde ich ja immer so Eintöpfe, Aufläufe etc. immer sehr, sehr lecker. Und heute zeige ich euch ein Rezept für ein veganes Kartoffelgulasch. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das ist also das fertige Gulasch. Ich habe am Ende hin noch ein bisschen mit Chilifäden dekoriert. Ich finde die auch immer noch zum Essen dabei ganz lecker pikant. Aber das könnt ihr natürlich auch im Vorfeld schon mit dem Pfeffer, mit dem Cayenne-Pfeffer, mit dem Salz schon alles in der Würzung mit hinbekommen. Okay, wenn ihr das nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an Markus at dann war es das für heute. Bei mir gibt es leckeres Kartoffelgulasch und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!